Hier in der ist die ehemalige Robotron-Gaststätte. Nach der Wende war ich dann noch ein paar Jahre Disco. Früher hat man sich immer nach der Mai-Demo hier getroffen mit ein paar Leuten und gemütlich ein Bier gezischt. Hier oben auf dem Rathausturm für den Rathausmann hat der gleiche Typ Modell gestanden, ich weiß leider jetzt den Namen nicht, der auch für den Ballwerfer am Hygienemuseum Modell gestanden hat. War so am Anfang 1910 oder so ca. 1910 bis 20 glaube ich. Eine Trümmerfrau. Das Denkmal ist den Frauen Dresdens gewidmet, die in schwerer Zeit mit der Arbeit ihrer Hände den Grundstein zum Wiederaufbau der zerstörten Stadt legten. Hier sehen wir auch ein Loch, was ein Bombensplitter in die Skulptur geschlagen hat. Eselsreiter, die Zehe anfasst, bringt das Glück. Daher ist die auch so golden. Hinter dem Gewandhaus ist der Dinglingerbrunnen. Er wurde in der Bombennacht mit zerstört. Man hat aber die Trümmer sichergestellt und er wurde 1961 wieder aufgebaut. Die letzten Trümmer wurden 1949 erst gefunden. Als Kind habe ich ja immer gerne den Sprudler zugehalten. Da kam es aus den anderen Löchern dann halt stärker rausgelaufen. Da und hier haben wir gleich einen Cash. Den ich mir noch nie geholt habe. Und ich habe ihn jetzt gerade schon gesehen. Und gesichert gehe ich hier bloß mal um die Ecke, fülle das Logbuch aus. Möglicherweise nicht allzu viel los im Biergarten. Daher könnte ich den lieben nur locken. hier veröffentlicht Namen und Daten von. Ach, das sind alles irgendwelche Flüchtlinge wahrscheinlich, die hier irgendwo tot sind. Daher ja, haben sie alle möglichen Flüchtlinge aufgelichtet, die an Europas grenzen. Ich bin hier durchgekommen, wobei viele Gelbschmott gemacht haben. In dem Kasten ist wahrscheinlich die Uhr. Da sieht man ein Schieferundlat von hinten. Leider kann man hier nie rein. Kraftwerk noch einer Brücke und Blick auf den Altmarkt, wo hier schon wieder irgendwas bauen. Ja, von Nichtdress Dresdner Schloss. Und jetzt hier etwas rechts im Bild die Anitze. Alte Zigarettenfabrik. Sie hatten so Morgen hergestellt wie Salem Gold, Gold oder so in so einen orientalischen Namen. Daher haben sie den Bau wie so eine Moschee. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier bin, heute ist das Straßenbahnfest, seit 150 Jahren Straßenbahn in Dresden und hinter mir steht ein Hecht. Als je het daar maar hecht, dan gaat het hier die 36 Prozent, die 8, okay. boh, um in Dienstwerke 38. Die wurden 8,90 Euro überdreht. Die Bautzacken auch noch große Hechtwagen wurde 1931, 30,31 in eingesetzt. Da gab es mal 33 Stück. Da gab es 8 2 als Ersatzteil nachgebaut, angefangen worden, Und beim Kleinhecht wurden die Kriegsverluste größer. Weil also vor die von der eingesetzt worden als Umstadtgebiet, und haben die Bossen mehr eingesetzt. recht, dann stimmen wir uns jetzt alle wieder. deswegen wird geringer. Genau. <lacht> Anfang der 70er Jahre, also 72, war ein 62 -Berlin einsatz äh, Der große musste dann vor allen Dingen auch ausgesommerkt werden, den Beiwagen. Ja, da hat es keine Türen. Als Fahrer selbst sie nur ihre erste Türen. Und das heißt, es müsste immer ein Schachter im sein. Und es waren keine schönen Arbeitsbedingungen, weil damals die Winder noch fehler waren. Weil sie wussten mal kurz dann ging das los. Das war der Grund, deswegen, Sie, bin, das haben Sie vielleicht nur zwei, drei Jahre gelaufen, meistens das Fahrzeug war. Das Beim Kleinhecht war das Problem, <lacht> es sind zwar Lüge gewesen, aber sie könnten auch in einem Bayrock fahren. Da wird, also auch keine ja, große Fahrgastkapazität. Sehen könnten wir das mit dem Spiegel ausfahren können. Und das wollen wir mal sehen. Wir wissen, wo das Ganze da war wir keinen mehr. Und das Fahrzeug hat überlebt, aus dem Grund heraus auch, weil, dass die Tatlerwagen dann kamen, also 60er Jahre, fuhren die auch zuerst der versieben mit. Ne? Aber die Beiwagen kamen später. Und da war es eng mit dem Platz für Mütter mit Kinderwahlen. Auf dem von hinten noch zwei Und da in Plötzchen, wo die Flucht verschwärft ist, da viele Kindereinrichtungen und auch Arbeitsplätze waren, hatten also die nur diesen Kinderproblem bei Kindern. Da wurden hier mit Beiwohnung der Besitzer ausgebaut und da wurde als Landmenschen-Express deklariert. Nur zweimal hoch, zweimal zweimal runter. So Aber das, so das war erstmal so. Dann ist das schnell, dass man sich äh, in Dresden, insbesondere ja praktisch, äh, erkannt hat, welchen Versen des Todes war. Das ging ja los mit der Leute. Der wurde von vom Film gebraucht, na, und da wurde der gelegt. Das hat sich, der die hat, dass sich das dann letztendlich durchgesetzt hat. Dann also hat man bewusst, wenn man jetzt 18 Jahre so, so von so zu so, und Alfre stehen zu machen. Wir als Verein bemühen uns, diese Zeugnisse zu erhalten. Junge Leute, technisch diese Leute, also die auch ja, sowas bestand halten können, als Bildung okay, Technik Betriebsmann jetzt Vielen <lacht> <lacht> Dank für die Aufmerksamkeit, wenn Sie noch Fragen haben. Wenn ich habe eine Frage. Ja. Was haben wir mit Höchstgeschwindigkeit erreicht da besten nicht. Also wenn es lange heute ausgeht oder leicht Leistung dann ist schlecht. gut, I'm 사과를 먹고 난 뒤에 Eins, zwei, drei Fahrkarten ziehen und da war noch zu sehen, wer vorher bezahlt hat. Ich wir mal denken, 1,3 brauche Okay, und jetzt die Männer, wo sind die Männer? <lacht> <lacht> <lacht> ja. und das ist die zweite Und da gibt es also zwei verschiedene Zusatzfrequenzen. Eine für weit rechts und eine für weit links. Und das machen wir mal ja, am Arm vorne stehen und wollen da ausprobieren. Das sind mal diese Frequenzen. Rechts und links. Und damit er halt auch wieder ausprobiert. Hallo? Man kann mitfahren, aber da hätte man sich schon lange vorher anstellen müssen. Aber ich denke von der Seite filmen macht sich eh besser als mitzufahren. Das grüne Gewölbe, wo sie eingebrochen haben. I'm come get